Hallo liebe DeFi-DGens und Yield Yield-Farmer-Chats. in diesem Video zeige ich euch ganz genau, wie ihr es schafft beim Integralprotokoll zu investieren, das jetzt ganz neu auf der Ethereum Blockchain gestartet ist und die Einzelheiten, was das Integralprotokoll ist, was es erreichen will, wo es herkommt, das habe ich besprochen in meinem Livestream. Am 4.4. die Folge 8 der Crypto Train Station. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Hier geht es jetzt einfach nur darum, wie mache ich das und weniger darum, was äh, ist das Integralprotokoll. Und als erstes möchte ich mal kurz auf die Tokenomics eingehen, weil es ja wichtig ist, bevor man investiert, dass man sich wenigstens ein bisschen schlau macht. Und ähm, dazu zeige ich euch jetzt erstmal einen Artikel auf der... Webseite des Integralprotokolls. Also, das heißt, wir sind hier bei Integral. Integral findet ihr unter https://integral.link. Man sieht hier, dass der Swap, also die Exchange-Funktionalität vom Integralprotokoll, noch gar nicht läuft. Swap is currently disabled until Integral has enough liquidity. Das bedeutet, zurzeit sind wir in der allerersten ganz frühen Phase dieses äh, Projektes. Indem es darum geht, erstmal genug Liquidität einzusammeln, um dann später den Exchange zu starten. Und an dieser Stelle kann man schon mitmachen, um den Integral-Token, der von diesem Protokoll ausgegeben wird, zu bekommen, indem man eben hier Liquidität bereitstellt. Schauen wir uns mal kurz die Tokenomics an. Was kann man hier erwarten? Und zwar gibt es hier auf der Seite von Integral unten einen Bereich, in dem die Informationen zu finden sind. Unter anderem eben auch den Punkt Token, Mission, Product, Token, die Mission. Darüber erzähle ich im, in, in meiner Crypto Train Station noch was. Und äh, das Product, da kann man sich sehr detailliert schlau machen, was äh, wie dieses ganze äh, Pro Projekt hier funktioniert. Unter Token finden wir die Tokenomics. Und hier sehen wir, dass ähm, es insgesamt anfangs nur 30.000 Integral Tokens geben wird. Diese Integral Tokens werden verteilt und zwar zu folgenden Anteilen: 40% gehen durch Token Incentives an die User des Protokolls und zwar über ein Vesting. Vesting bedeutet, dass die Tokens nicht sofort verfügbar sind, sondern dass man, wenn man hier mitmacht, die Tokens zwar gut geschrieben bekommt, aber diese nicht abholen kann, sondern dass sie für eine gewisse Zeit festliegen in diesem Protokoll und erst nach und nach freigegeben werden. 40 Prozent von diesen 30.000 Tokens gehen also an die User über die Token Incentive Programs. 25 Prozent gehen an die Gründer und mögliche Angestellte über eine drei Jahre Vesting Period. 23 Prozent werden an die Öffn in einem öffentlichen token Sale verkauft und 7% gehen an Berater und äh, Leute, mit denen das Projekt zusammenarbeitet, auch über ein 3-Jahre-Vesting. Das bedeutet, diese Berater und ähm, äh, Partner bekommen die Tokens nicht sofort gutgeschrieben, die 7%, sondern diese Tokens werden auch nach und nach über drei Jahre freigegeben, sodass also ausgeschlossen ist, dass die Insider in diesem Projekt eine Möglichkeit haben, ihre Tokens auf die User zu dumpen. Und 5% von diesen Tokens werden verwendet, um quasi einen Liquiditätspool auf einem Exchange wie zum Beispiel Uniswap oder SushiSwap bereitzustellen, damit der Token gehandelt werden kann. Wie wird die Tokenverteilung genau ablaufen? Das sehen wir ein bisschen weiter unten unter Distribution. Es wird drei Phasen geben. Die erste Phase ist die Farming-Phase, die zweite Phase ist der Sale und die letzte Phase ist Listing and Staking. Wir sind im Moment in der Phase 1, in der Farming-Phase. Das bedeutet, man kann hier bei Integral seine Tokens in Liquiditätspools einzahlen und bekommt dafür dann Integral Tokens über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Und wenn man diese Integral Tokens bekommt, dann werden die einem nur gut geschrieben, das heißt, die werden gewestet über sechs Monate. Das bedeutet, man, bekommt, man kommt sechs Monate lang nicht an die Integral-Tokens ran, beziehungsweise nur schrittweise, denn die werden linear freigegeben. Das findet man hier oben. All Vesting Timelines are linear, start from Token Listing. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn ich jetzt hier heute meine Liquidität einzahle, dann fängt die Westing-Periode nicht heute an, sondern die fängt erst an ab Phase 3, nämlich wenn das Listing stattfindet. Es ist also so, dass meine Einlage hier, die ich jederzeit entnehmen kann, dann also für mich arbeitet, solange die Einlage da drin ist. Aber die Rewards, die bekomme ich erst, wenn diese Westing-Periode vorbei ist, beziehungsweise während der Westing-Periode nur Schritt für Schritt. Das ist einerseits gut und andererseits schlecht. Schlecht natürlich, weil ich kann meine Rewards nicht sofort einsetzen. Gut, natürlich, weil dass äh, jemand eine große Menge von Integral Tokens sich jetzt quasi unter Nagel reißt und dann auf die anderen User dampft, um den Preis damit runterdrückt. Das ist hier quasi so gut wie ausgeschlossen oder es wird zumindest versucht, das auszuschließen. In der Farming-Periode werden also 40% der Tokens verteilt. 40% to users through token incentive programs with vesting. Ich gehe davon aus, dass das diese 40% mit der Farming-Periode gemeint sind. Ganz genau geht das hier daraus nicht hervor. Deshalb auch nochmal: do your own research. Schaut euch das selber nochmal an, bevor ihr investiert. Verlasst euch nicht auf die Informationen, die ich euch gebe, denn ich kann mich auch vertun. Und vieles ist hier auch Interpretationssache. Man könnte auch in den Discord-Channel von diesem Projekt gehen. Den Discord-Channel findet man auf der Startseite und da einfach die Gründer fragen. Ich habe festgestellt, dass der Discord-Channel sehr aktiv ist. Man bekommt sehr gute Antworten und auch sehr schnell Antworten. Wenn also von den 30.000 Integral Tokens 40% verteilt werden über das Farming in den nächsten Wochen, dann rechnen wir doch mal schnell aus, wie viele Tokens werden denn jetzt verteilt? Weil es gibt einen Rechenweg, den man natürlich mit etwas vor sich genießen muss man jetzt eventuell auf eine mögliche Preiserwartung kommen kann und zwar über den TVL also Total Value Locked den aktuellen Wert für, den, für das TVL also Total Value Locked finden wir auf der Webseite von Integral also auf der Startseite hier links oben steht Total Value Locked und wir haben hier 744 Millionen es ist davon auszugehen, dass dieser Wert noch weiter steigt aber nehmen wir jetzt für mal für die Rechnung einfach an, dass wir bei diesem Wert sind. Und äh, dann schauen wir als nächstes, also das heißt, wir haben einen Wert, mit dem wir anfangen können zu rechnen, das ist dieser. Wir brauchen ja jetzt einen Ausgangspunkt, von dem wir sicher rechnen können. Und dann schauen wir eben auf gecko nach, wie die TVL bei einem vergleichbaren Projekt ist, zum Beispiel Uniswap. Uniswap wäre ja jetzt aus deren eigener Sicht der Hauptmitbewerber. und Wir reden hier eigentlich über Uniswap V3, das noch gar nicht draußen ist. Wir sind also jetzt hier in einem Bereich der totalen Spekulation. Es geht einfach nur mal darum, ein Gefühl zu bekommen, was wir hier zu erwarten haben an Preis für einen Integral Token, in welchen ungefähren Größenordnungen wir sind. Es geht hier nicht darum, eine ganz, ganz präzise Vorhersage zu machen. Das heißt also auch hier, do your own research, macht euch selber schlau, macht selber eure eigenen Prognosen, verlasst euch nicht auf mich. Ich mache das einfach jetzt nur mal so, um euch an meine an meinen Gedanken teilhaben zu lassen, damit ihr irgendwo ein Gefühl dafür kriegt, wie ich ticke, wie ich sowas ausrechne, wie ich sowas angehe, um euch quasi zu inspirieren, eine eigene Methode zu finden, die euch mehr entspricht. So, wir sind also jetzt hier bei Uniswap und wir haben hier einen Wert, der uns zur Market Cap führen kann, nämlich wir haben hier ein Verhältnis Market Cap zu TVL. Das heißt, wir haben einen TVL. Und äh, den haben wir, das ist 750 Millionen und wenn wir jetzt also eine ähnliche, ein ähnliches Verhältnis zwischen Market Cap und TVL bei Integral ansetzen wie bei Uniswap, was ja eventuell das Ziel von Integral sein müsste, wenn es ein Mitbewerber, ein direkter Mitbewerber von Uniswap sein möchte. Wir haben also hier diese Ratio und das bedeutet, wir kommen jetzt von unserem TVL zum Market Cap, indem wir diesen Wert ansetzen. Hier in diesem Fall bei Uniswap ist... Der ähm, ist der, die Market Cap ungefähr dreimal so hoch wie äh, das TVL, also was hier eingelegt ist. Ne? Man sieht hier ungefähr 5,5 Millionen und hier 16,5 Millionen, wenn man das durcheinander, also durch, wenn man das durchdividiert, dann kommt man auf 2,96 ungefähr. Und äh, genau das müssten wir jetzt also auch machen. Wir haben ein TVL von 750 Millionen bei Integral. Ich runde einfach auf, weil die Zahl ist, es spielt jetzt keine Rolle. Die wird eh noch steigen, wird schwanken. Äh, insofern ne, nimmt das jetzt alles nicht so ganz genau, äh, habe ich jetzt gerade schon mal gesagt. So. Also wir haben jetzt 750 Millionen. So, und das müssen wir mal drei rechnen. Und dann sind wir bei, einem, äh, bei einer möglichen Market Cap von 2,25 Milliarden. Das äh, wäre ja dann immer noch im Vergleich zu Uniswap wenig, weil Uniswap hat ja 16 Milliarden, also das wäre also ein Achtel, das ist ja schon mal im Prinzip schon ganz gut, wenn man sich überlegt, dass also quasi Integral oder Integral hier das der Underdog ist. Und ähm, das Ganze, weil es jetzt 30.000 Tokens geben wird, teile ich jetzt durch 30.000. Und dann komme ich auf einen möglichen Tokenpreis von Integral von 75.000 Dollar. Wie gesagt... Das ist reine Spekulation. Also nur, es ist damit schon mal relativ, finde ich, schlüssig begründet, warum wir hier nicht über einen Tokenpreis von einem Dollar reden oder von drei Dollar. Weil das kann eigentlich nicht sein, wenn 30.000 Tokens auf dem Markt sind und in dem Protokoll 700 Millionen Dollar gebunden sind. Wenn hier nur 70 Dollar gebunden wären, dann äh, wäre natürlich dieser Wert sehr viel niedriger aber da wir ja jetzt hier schon am Anfang, in der Anfangsphase, in der Farmingphase dieses Protokolls, eine äh, also insgesamt 750 Millionen eingesammelt haben, ist es so, dass äh, das eine durchaus realistische Zahl ist. Es wird insgesamt nur 30.000 Tokens geben. Das ist so ungefähr äh, so, eine ähnliche, so eine ähnliche Sache wie hier bei äh, Wi-Fi. Also es ist das, was hier glaube ich auch ein bisschen so psychologisch äh, suggeriert werden soll dass wir also im Prinzip eine sehr geringe Zahl an Tokens haben. Wifi hat ja auch maximaler Vorrat 36.666. Und ähm, es wäre jetzt also bei Integral ja ungefähr ähnlich, 30.000 statt 36.000. Und man sieht, dass also hier durchaus nicht einstellige oder zweistellige Tokenpreise im Spiel sind, sondern eben eher fünfstellige. Und das ist äh, auch so der Bereich, in dem ich persönlich den Integral-Token sehe nämlich so bei drei, ab 30.000 bis 75.000, eventuell sogar noch höher, denn der äh, Use Case von Integral, wenn der wirklich funktioniert, dann wird der sehr viel äh, mehr Zugkraft entwickeln als jetzt ein Yearn, weil es geht jetzt wirklich um Swaps, Exchange, das ist ja ein ganz alltäglicher Vorgang, während die Investitionen bei Yearn, das ist eher auch ähm, also ein Spezialfall. So, ne? Also, macht euch selber schlau, schätzt das bitte selber ein, bevor ihr investiert. Jetzt wie kommen wir in diese ganze Sache rein? Es ist relativ simpel. Integral läuft auf Ethereum. Das bedeutet, wir müssen natürlich unser MetaMask Wallet umstellen auf Ethereum Mainnet. Wir müssen Ether haben. Und ich kann das jetzt hier nicht sehr gut demonstrieren, weil ähm, das sehr, sehr teuer ist, hier reinzugehen. Und ich möchte jetzt für dieses Video nicht um die 500 Euro oder 500 Dollar Transaktionsgebühr ausgeben. Deshalb zeige ich das nur in der Theorie. Aber da der Weg relativ simpel ist, wird das auch ausreichen, das in der Theorie zu zeigen. Wir brauchen dafür, wir müssen hier in diese Liquiditätspools einzahlen. Und zwar gibt es vier verschiedene Pools zurzeit, das sollen noch mehr werden. Und die, fangen, die haben als einen Teil immer Ether. Wir brauchen also Ether und dann brauchen, müssen wir uns aussuchen, welchen von diesen, welches von diesen vier Assets hier uns am besten passt. Wrapped Bitcoin, USDC, USDT und DAI. Und jetzt ist schon mal klar, hier gibt es drei Stablecoins mit unterschiedlichen Risikogewichtungen. Da muss man also selber überlegen, welchen Stablecoin man präferiert. Oder man geht eben ähm, den Weg über den Wrapped Bitcoin. Dann hat man Ethereum gegen Wrapped Bitcoin. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir brauchen hier in der Anfangsphase gleiche, wie bei anderen Liquiditätspools auch, gleiche Werte für Ethereum und USDC. Das heißt also, ich muss, wenn ich hier 20.000 Dollar einlegen möchte, brauche ich 10.000 Dollar in Ethereum-Gegenwert und USDC eben auch äh, 10.000. Ich muss also den gleichen Dollarwert für beide Assets einlegen. Und warum habe ich jetzt schon direkt irgendwie 10.000, 20.000 gesagt? Weil es ist meiner Einschätzung nach, völlig unmöglich, hier vernünftig Geld zu verdienen, wenn man mit kleinen Beträgen, ich sag mal unter 2000 Dollar reingeht, tendenziell sogar eher ab 5000 Dollar. Und das liegt an folgendem Problem oder an folgendem Feature, wie auch immer man sieht. Und zwar alles, was hier auf diesem Exchange läuft, auf Integral.link läuft hat eine eingebaute 5-Minuten-Verzögerung. Das ist ein Feature dieses Protokolls, das sehr clever ist, weil es nämlich darum geht, im Permanent Loss auszuschließen und im Permanent Loss wird hier ausgeschlossen durch eine 5-Minuten-Verzögerung. Das ist die Idee. Warum das so ist, wie das funktioniert, wie gesagt in Folge 8 meiner Livestreams. Schaut euch das da an, wenn euch das interessiert. Jeder Swap, der hier passiert, hat eine 5-Minuten-Verzögerung und das ist wichtig, um zum Beispiel Arbitrageure äh, auszuschließen, die einem Assets, die man in den Pool reingelegt hat, wegnehmen wollen. Und das ist eine Sichtweise von Impermanent Loss, die ganz interessant ist, die äh, auch sehr ausführlich beschrieben ist hier auf der Webseite. Und äh, die Voraussetzung, dass sowas funktioniert hier, wie dieses Integral-Protokoll, ist, dass diese 5-Minuten-Verzögerung da ist. Und das bedeutet aber, wenn ich hier in den Pool einzahle, dann sind meine Assets, die ich einzahle, nach der Transaktion erstmal mal 5 Minuten lang weggeschlossen in einem Smart-Contract und werden erst nach fünf Minuten wieder freigegeben. Und das bedeutet, dass die Einzahlung hier doppelte Gaskosten kostet. Denn ich muss einmal die Transaktion bezahlen, um quasi meine Tokens einzuzahlen. Die dann fünf Minuten da in diesem Protokoll festhängen. Bis sie dann freigegeben werden. Und nach dem Freigeben, nach der Freigabe, passiert erst die eigentliche Einlage. Und dann fallen eben nochmal Gasgebühren an. Und diese Gasgebühren, die werden von den Ether abgezogen, die man hier... Bereitstellt. Das bedeutet also, man zahlt zwar augenscheinlich, wenn man hier eine Transaktion macht, irgendeinen Betrag an Gas, dann sind die Ether in diesem Timelock-Contract und wenn die dann freigegeben werden nach fünf Minuten, dann fällt nochmal Gas an, das kann aber nicht aus unserem Wallet kommen, weil diese Transaktion auch nicht von uns initiiert wird, sondern das wird dann quasi, das, der, das Gas wird aus einem anderen Wallet, nämlich von einem Bot, bezahlt. Der holt sich das aber wieder aus der Ether-Einlage. Bedeutet also, wenn ich hier etwas einlege, dann kommen sehr viel weniger Ether in dem Pool nachher an, als ich eingezahlt habe. Sehr viel bedeutet, hängt natürlich vom Gesamtbetrag ab, denn die Gaskosten sind fix. Das heißt also, wenn ich hier äh, jetzt eine Million einlegen würde, dann zahle ich dasselbe, wie wenn ich 1000 Dollar einlegen würde an Gasgebühren, aber natürlich schlagen die Gasgebühren dann sehr viel höher zu Buche, wenn ich einen kleinen Betrag eingebe. Und als ich das für meine eigene Investition gemacht habe, war diese Summe ungefähr, also was ich an Gas insgesamt bezahlt habe, lag so bei 500 Dollar. Und da waren die Gasgebühren relativ hoch. Also ich war bei Gasgebühr, also Gas, Gaspreis von ungefähr, ich sag mal, 200. Und also es waren 190 irgendwas, also knapp 200. Und äh, dann also einen, schlug also diese ganze Transaktion mit 500 Dollar Gebühren zu Buche. Das ist sehr hoch. Ähm, wie gesagt, ich rechne damit, dass der integral sehr, sehr hoch platzieren wird, sehr hoch notieren wird, wenn er irgendwie rauskommt. Und das bedeutet, wenn ich hier ähm, auch nur einen halben integral oder so bekomme, hat sich das schon gelohnt. Das ist aber schwierig, weil hier schon sehr viel Geld eingelegt wurde. Und das bedeutet, ähm, ihr müsst hier mit einem relativ hohen Betrag rein, damit sich das Ganze lohnt. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich würde unter 5000 Euro nicht mehr hier investieren, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier Gewinn mache, sehr, sehr gering. Ab 5000 habe ich das Gefühl, also ab 5000 Dollar ist mein Gefühl, geht es noch. Das wird sich natürlich auch die nächsten Wochen ändern. Es kann in die eine als, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Ihr müsst das selber nochmal anschauen. Auch der Discord-Kanal gibt da ganz viele Infos. Man kann da immer wieder fragen: Wie ist das, wenn ich hier einzahle? Wie viel gehen an Gebühren weg? Geht da rein, fragt nach, die helfen euch. So, also wie läuft das Ganze? Ich zahle, ich suche hier aus, sagen wir mal Ether und DAI. Dann trage ich hier die Werte ein: 10 Ether sind zurzeit 16.000 DAI. Also das sind. oder so, 5 Ether, dann habe ich 8000 DAI. Das ist jetzt am heutigen Tag, am 3. April. Und äh, dann ähm, klicke ich hier auf ähm, Die, Approve Die. Also das ist hier ein Knopf, dass ich also ganz normal, wie sonst auch immer, meine DAI äh, freigebe. Und danach muss ich dann noch die Liquidität hinzufügen. Das sind also schon mal zwei Transaktionen. Und danach sollte eure Anlage, Einlage hier auftauchen. Das heißt also... Neben Deposit gibt es eben My Pools. Und hier sollte das auftauchen, aber erst nach fünf Minuten. Das heißt, ich persönlich bin ziemlich nervös geworden, als ich das abgeschickt hatte und dann ähm, einige Zeit lang hier nichts auftauchte. Und nach fünf Minuten tauchte dann aber tatsächlich hier meine Einlage auf. Und dann bin ich in dem Pool drin. Und dann verdiene ich über die Zeit Integrate Tokens und auch da. Auch mal ganz wichtig zu sagen, wenn man, also hier Integrals, das ist dieses ITGR, das findet sich dann auch, wenn man hier auf My Pools geht, sieht man das hier. Und äh, wie viel man jetzt schon hat, die kann man nicht harvesten, ne? weil es eine Vesting Period gibt. Die liegen, die werden da einfach nur angezeigt und hier muss man einfach glauben, dass man die irgendwann bekommt. Äh, und hier ist also dann die Zahl, die man quasi schon gut geschrieben bekommen hat und die ist sehr, sehr gering. Das ist also 0,001 oder so am Anfang. Und auch da... Bin ich sicher, wenn man also das äh, bedenkt, dass also es hier um solche Preisrichtungen geht, geht, dann ist das nicht schlimm, weil dann hat man also 0,001 sind ja irgendwie schon, ist ja schon eine Menge Geld und äh, 0,1 wären ja dann schon 7500 äh, Dollar. Ne? Also das heißt, wenn diese Zahl sehr gering ist, das ähm, gleicht sich durch diesen hohen Preis aus. So. Das ist also jetzt von meiner Seite erklärt, wie man hier reinkommt. Relativ simpel wie, wie man es umsetzt, aber die Einzelheiten mit den Tokenomics, die fand ich jetzt wichtig auch zu erwähnen. Es ist noch eine andere Sache sehr wichtig, also bezüglich des Risikos de, der Investitionen hier. Es gibt ein paar Sachen, die mich persönlich etwas beunruhigen, die vielleicht in der nächsten Zeit gelöst werden und zwar, jedes einzelne für sich ist nicht besonders, nicht besonders schlimm und nicht besonders erwähnenswert, es ergibt sich aber irgendwo ein Gesamtbild und zwar folgendes. Zum einen, es gibt tatsächlich ein Audit. Unter Deep Dives, Audit Reports, der Audit ist von CERTIC. Mit dem Audit selber habe ich mich nicht beschäftigt. Ich habe mir den nur angeschaut, äh, denn äh, warum habe ich mich damit nicht beschäftigt? Weil das Ganze in sehr viel Arbeit ausartet. Ne? Also hier ist sehr viel ähm, äh, an Mathematik drin, das ist sicherlich eine spannende Aufgabe, das nachzuvollziehen und herauszufinden, ob das hier schlüssig ist und was hier wirklich konkret kritisiert wird oder beziehungsweise entdeckt oder aufgedeckt wurde. Es ist aber sehr, sehr viel Arbeit und diese Zeit habe ich zurzeit nicht, das nachzuvollziehen. Dann ähm, gibt es aber hier eine Summary und die Summary ist eigentlich schon wieder so ein bisschen äh, beruhigend. Also man hat nur äh, zwei Medium, also mittelschwere Probleme entdeckt, Vulnerabilities und äh, mehrere kleine und dann gibt es noch ein paar informational Sachen, die ja einfach nur so Anmerkungen sind, aber eigentlich keine echte äh, Sicherheitsproblematik ähm, darstellen. Und äh, es wird zum Beispiel nichts Critical und nichts Major und das ist schon mal ganz wichtig, wenn hier bei Critical was wäre, müsste man da natürlich auf jeden Fall die Finger von lassen. Ähm, der Audit ist schon was älter, das heißt es kann durchaus sein, dass diese Dinge schon adressiert sind, dass die Dinge schon weg sind. Und jetzt kommt der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist und zwar... Wenn man jetzt mal nachgucken will, ob das der Fall ist, dann geht man ja zum GitHub, also quasi in das Code Repository. Das findet man hier auf der Seite. Rechts ist das GitHub-Icon. Wenn ich da drauf klicke, komme ich nicht zum GitHub. Also das heißt, ich gucke nochmal hier, GitHub-Icon anklicken, kein GitHub. Ich habe auch auf GitHub selber mal ein bisschen gesucht nach Integral. Es kommen 10.000 äh, 10 Projekte, weil dieser Name sehr geläufig, also sehr, sehr üblich ist ne, für also Integral. Kann ja alles Mögliche sein. Und äh, das heißt, ich habe echt überhaupt kein Projekt gefunden, das auf GitHub jetzt irgendwie äh, diesem Ding hier entsprechen würde. Im Klartext kein GitHub. Man kann nicht in den Code reinschauen, zumindest nicht in äh, den Code auf GitHub. Was man schon machen kann, ist, man kann sich die Smart Contracts auf der Blockchain angucken. Das findet man hier ähm, irgendwo unter, ich glaube, Product. Oder beim Token, äh, müsst ihr mal suchen. Es gibt die Möglichkeit, diese Smart Contract sich durchzulesen. Und äh, dann kann man das also ein bisschen überprüfen. Aber es gibt kein GitHub, schon mal ganz blöd. Dann, nächster Punkt. Es gibt hier ein paar wissenschaftliche äh, Artikel, die von diesem Professor Jay, der also dieses Projekt ähm, initiiert hat. Das ist ein Pseudonym, angeblich für mehrere Personen. Den gibt es also nicht wirklich, sondern das ist ein anonymer in, äh, ein Team das sich personifiziert in einem äh, Avatar, der heißt Professor Jay. Und Professor Jay hat ein paar ähm, wissenschaftliche Abhandlungen verfasst zu diesen Hintergründen. Das ist also Professor Jay ist Jamie E. Young, also J-E-Y-J. -E ne? ähm, der hat ein paar Abhandlungen, Theorien, Hintergründe und so weiter, Beweise, mathematische Beweise verfasst, wie dieses Ganze funktioniert. Allerdings, das Blöde ist, das ist hier ein Notion-Server und auf Notion wurden diese PDFs hier eingebettet über so ein, so ein Canvas, so nennt man das, also es ist im Prinzip so ein, so, eine kleine, so, ein, so ein kleiner Abschnitt und in dieser Abschnitt, äh, der zeigt einem dieses PDF an, nur man hat keine Möglichkeit, dieses PDF hier runterzuladen, man hat keine Möglichkeit, diese PDFs hier ähm, quasi zu lesen, denn es ist sehr klein, also ich kann es nicht lesen, selbst mit meiner besten Brille nicht und ähm, äh, wenn ich das vergrößere, ist es ist... Fürchterlich, also, weil man hat hier tatsächlich eine Bilddatei, die also das PDF wird umgerechnet in eine Bilddatei, in JPEG oder so. Das bedeutet, dass sie beim Vergrößern wird alles total unscharf. Man kann diese Dinger nicht lesen. Es ist einfach nicht möglich. Und man kann sie auch nicht runterladen und es gibt auch keine andere Quelle. Da wäre also auf jeden Fall mal eine Frage, Anfrage im Discord-Channel fällig. Wo kriegt man die Dinger her, falls man sich mal schlau machen möchte, wie stichhaltig eigentlich diese ganze Idee und diese ganze Argumentation ist? Das sind Dinge, die finde ich jetzt in einem Open-Source-Projekt absolut selbstverständlich, dass man einen offenen GitHub hat, dass man irgendwie Whitepapers offenlegt, dass die einfach zugänglich sind und lesbar sind, nachvollziehbar sind. Das ist hier nicht der Fall. Ich hoffe, daran wird noch gearbeitet. Ich wollte nur darauf hinweisen, wir haben hier eine kleine, sagen wir mal, Deckungslücke, was Transparenz angeht. Ähm, das muss nicht heißen, dass dieses Projekt Scam ist. Ganz im Gegenteil, hier ist eine ganze Menge Arbeit eingeflossen. Es gibt hier auch ein, ähm, einige Advisor, die auch sehr namhaft sind, also quasi Promis im Krypto- und im DeFi-Bereich. Entscheidend ist aber auch hier, habe ich keine Testimonials, keine Statements gefunden, die sagen, dass also wo Robert Leschner zum Beispiel sagt, dieses Projekt, ich kenne die Leute, ich sage zwar nicht, wer das ist, aber ich kenne die und ich äh, verbirge mich dafür oder sonst irgendwas. Sie sind hier einfach nur gelistet als Advisors. Ich gehe davon aus, dass die auch Advisors sind, weil das wäre inzwischen mit Sicherheit schon aufgeflogen, wenn das Fake wäre. Aber es gibt, soweit ich es gefunden habe, keine Testimonials von denen. Ähm, macht euch selber schlau, vielleicht findet ihr welche, falls ihr welche findet. Ich wäre super dankbar, wenn ihr das in die Beschreibung unten reinschreiben würdet, und dass man also da nochmal nachschauen kann, ob das hier mit rechten Dingen zugeht. So. Als Investor muss man hier ein bisschen abwägen. Also das Ganze hat für mich einen durchaus plausiblen Anstrich. Es ist viel Geld reingeflossen. Es gibt irgendwie namhafte Unterstützer. Es gibt eine Menge an Hintergrundinformationen. Das Ganze, es gibt Smart Contracts, die also offen sind auf der Blockchain, die man auch lesen kann. Es ist sehr früh, die, dass man sehr früh einsteigen kann, das bietet eine Chance hier äh, ganz, also sehr zeitig mitzumachen. Das muss man abwägen gegen diese äh, Lücken, die ich jetzt hier auch so aufgeführt habe und die ich auch gezeigt habe. Und äh, als Investor muss man also Chance gegen Risiko abwägen. Das ist ja sozusagen unser Tagesgeschäft äh, und wir sind ja äh, defi degens und das heißt, wir lieben das Risiko. Aber wir kennen daher das Risiko auch ganz genau. Das Risiko ist quasi unsere zweite Heimat und ähm, die Danger Zone. Da fühlen wir uns richtig wohl. Das bedeutet, wir wissen, wenn wir es richtig machen, also wenn wir echte Investoren sind, wissen wir, wie wir mit solchen Themen umgehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch also viel Erfolg bei der Investition. Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht und äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch auf dem Laufenden haltet. Ich freue mich auch über ein Like. Und über ein Subscribe, denn äh, jeden Sonntag um 11 Uhr mache ich Livestream. Wenn ihr Fragen habt, kommt rein, fragt. Ich versuche das zu beantworten. Jeden Sonntag ein neues Thema. Äh, ich mache immer hier Deep Dive. Also das heißt, äh, bei mir gibt es selten äh, irgendwelche dünnen Inhalte. Ich gehe immer irgendwie ins Detail und hoffe, dass ihr das mögt. Wenn ihr das mögt, kommt in den Livestream. Ich würde mich freuen. Bis dahin.